Ich so harten Stimmung Das auch nicht sonst bin ich nicht mehr in Stimmung Weiß nicht Woo! Hey da haben wir aber was cool. Ich weiß nicht wie los ist heute wichtig so in Stimmung Woo! Wird ziemlich schwierig Auf jeden Fall äh, Ja fürs Neues Ich hoffe das kommt irgendwie an Nicht so crazy wie letztes Jahr Aber naja Läuft halt nur ne? Ich hoffe, ich krieg genug aufs Cam, oder? Und ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil sonst muss ich alles reißen, und da habe ich keinen Bock zu. Ähm, ja. Äh, auf jeden Fall ist die Qualität mega gut, nicht? Da ist doch vielleicht was. Boah, das ist anstrengend. Ich weiß nicht, da hinten ist ganz viel, aber das ist, das ist eine schlechte Qualität. Weg schnell, nicht. Okay, gut. Kannst mal oder? Boom! Krass, Alter! Alter, das ist das würde hier schön rumschießen. die Zigarette. Sieht ziemlich nice aus. Das haben wir nicht jedes Jahr, aber sehr oft. Ja, es ist ganz cool auf jeden Fall. Das ist so ein Stab. Es so an und kommt also Feuer raus. Boah, Alter. Oh, da haben wir noch eine Maschine angeschaltet. Okay, hab ich gar nicht gemerkt. Und jetzt hier ein bisschen Feuer. Woo. Nice. Ich fand ein bisschen, naja, ähm, zu verbessern, sage ich mal. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, vielleicht sage ich es in meinem anderen Video. Also, so. Yeah, hier. Es regnet. Das ist so fucking nervig. weiß nicht, ich mag das nicht. Es ist cool, ja, aber ich weiß, es ist mehr, vor allem jetzt. Jetzt weg weg weg, weg, oh, oh, oh, oh. weg, weg, weg. Leute, was geht weg, los? Weg, weg. Schossen wird. Alter, krass ey. Ich wette, die, die jetzt die Kette haben oder das ist mega geil Ich glaub's. like alle. Könnt ihr gerne liken rechnen, genau, du wird das Discord kommen. Ja, der cool so, ja, ja. Oh. oh, Alter, war das nah, aber egal. Überall Dampf, deshalb sieht man auch nichts. Alter, wie es dampft. Cool. Oh, da weint jemand! Da weint jemand! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, da boom boom! Krass! Krass, Counter auf Oberland oh, 1000 auf jeden Fall! Cool! Schnell weg! Uh, wie cool, ey! Das kenn ich noch gar nicht, das ist ja mega cool! Nice! Da ja, war es aber schon. Wow! Direkt hinter mir, ey! Was soll das? Egal, das ist mega cool. Da kommen so Farben raus, sieht man wahrscheinlich nicht so, nicht so gut. Aber ja, da kommen Farben raus. Vielleicht habe ich noch eine zweite Cam. Mal schauen. Wow! Wow! Geil, Überreste, geil! Mach ich nicht weg. Boah! Wow. Beyblade, let it rip! Cool! drauf stampfen. Wo ist das? Geil. Und... Uh! Ah, das ist wie so ein Beyblade. Das sieht man nicht, aber innen drin leuchtet das. Das ist so ein kreise Das sieht man leider nicht. Aber nur so an der Ecke. Warte. Bam äh, um Disco. Cool. Oh, lame. Overfidget Spinner. Wuhuuu. Boah, wow, nicht so mehr, ey, was soll das? <lacht> What the fuck? Darauf trete ich jetzt erstmal. Bam. Dampft, Alter. Ja, die Fidget Spinner sind, glaube ich, aus, die, die Beyblades. Oh, die Funken, die existieren. Ich bin viel zu nah. Schüttel das Ding wie wir. Ho! Oh, Depp. Der, der steckt einfach... Der ist einfach... stecken steckt Was habe ich für ein Pech, ey? Nein, wir haben Nein, noch ganz viel, viel da, aber ich möchte gerne auch noch mal... Ganz ich viel? Leute, aber Echt? Wenn ich, ja, ganz ich. Ich Gut, aber ich würde sagen, das ist das gleiche. Von daher... Sehen wir uns gleich da oben wieder. Irgendwo, irgendwo, irgendwo, ja. So, ich bin jetzt endlich drinnen und, das habe ich nicht gehört, äh, das ist nur mein Lachenton. Ich bin jetzt endlich drinnen und äh, sehe nicht so toll aus, ganz okay eigentlich. Ja, nach endlich so ein paar Bändern, ein bisschen gefeiert, ähm, kann ich nur mein Fazit zu geben. Äh, ich werde das nicht mehr, also im Regen ist echt grottig, es war windig, es war Regen. Äh, Feuerzeug war alles aus. Musst du erstmal eine halbe Stunde warten, bis das Feuerzeug endlich wieder teilweise geht, damit es dann wieder in den Boden schmeißen kann, weil es kaputt ist. Ja, es ist sehr anstrengend, äh, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Trau ich dass ich nicht so viele Zähne habe. Man, vielleicht habe ich auch eine zweite Zähne und noch ein paar mehr mehr Zähne. Wenn ja, dann steige ich das dann noch rein. Auf jeden Fall, ähm, hoffe ich, gefällt es euch. Und für die, die jetzt gerade live gucken, jetzt gerade noch wach sind. Und diese ja halt genauso wichtig, ich weil es wahrscheinlich die ganze einfach durchsuchen oder so. Vielleicht auch ich sehe oder so, weiß ich nicht. Twitch kann ich nämlich gerne... Link Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen will. Und ja, ihr könnt gerne auf meinem Disco vorbeischauen. Ich habe Twitter, ich habe Discord und äh, ich habe Abonnenten. Ich habe 200, cool. Äh, vielleicht mal mach, ich mache dann wahrscheinlich nächstes Jahr wir haben ja nächstes Jahr dann ähm äh Special Ja? Yeah. Yeah. Äh was hält haltet ihr von 2K17? Äh uns. Wie fandet ihr 2K17 und was hält ihr jetzt von 2018? Was erhofft ihr euch, was passiert? Also ich hoffe mir dass die YouTube-Trends und allgemein YouTube jetzt ich mal verbessern und wenn ich verbessern mal sage dann meine ich auch verbessern weil ihr wisst ja wie das ist so ne gut ich hoffe mein Speicher wird nicht voll ähm, danke fürs gucken so abonnieren und liken oh. wäre ganz süß müsst ihr nicht äh, ja es ähm, ist stay fresh oder so ähm. ja. geil